Kurz erklärt, Antivirus-Software. Eine Antivirus-Software, kurz AV-Software, ist ein Programm, welches den PC überwacht und auf schadhafte Software überprüft. Findet die AV-Software ein Computervirus, meldet sie das, isoliert das Programm, damit es keinen Schaden anrichten kann und löscht es schließlich. Damit Antivirus-Software funktionieren kann, muss sie immer auf dem neuesten Stand sein. Updates sind also sehr wichtig. Viele AV-Programme sind kostenlos erhältlich, zeigen dann aber meist Werbung an. Bei vielen PCs ist die Software schon ab Werk installiert, so etwa bei Windows der Windows Defender.